Jesus wurde wahrscheinlich im Jahr 4 v. Christus, im letzten Herrschaftsjahr des König Herodes von Judäa, als Sohn von Maria und des Zimmermanns Josef in Nazareth oder Bethlehem, Galiläa, Palästina, geboren. Die Familie gehörte der jüdischen Glaubensgemeinschaft an. Der Geburtsort ist in der Forschung umstritten der kirchlich tradierten Auffassung nach soll Jesus jedoch in einem Stall zu Bethlehem zur Welt gekommen sein, nachdem seine Eltern von Nazareth aufgebrochen waren, um sich zu einer Volkszählung zu begeben In einigen Quellen wurde die Geburt Jesu zur Jungfrauengeburten verklärt, was jedoch keine historische, sondern womöglich eine rein theologische Aussage darstellt der Name Jesu zurückzuführen auf die griechische Form von Yeshua, ein jüdischer Eigenname, der wiederum vom hebräischen Namen Joshua abgeleitet ist, der Yahweh ist heil bedeutet. Später erhielt der Nazarener den Beinamen Christus, der auf die griechische Bezeichnung Christos, der Gesalbte, zurückgeht und dem hebräischen Messias entspricht. Das Kind wurde in ein Palästina hineingeboren, das von der römischen Oberherrschaft gekennzeichnet war, die unter dem Prokurator Pontius Pilatus ein besonderes Maß an Grausamkeit entwickeln sollte. Unter der Erfahrung der Fremdherrschaft hatten die Juden ein besonderes religiöses Selbstverständnis entwickelt, das zum einen auf einer rigorosen Gesetzesfrömmigkeit und Dogmatik, zum anderen aber auch auf apokalyptischen Bewegungen aufbaute. Die apokalyptische Erwartung richtete sich auf die nahe Ankunft eines Messias, der das Weltgericht in die allgemeine Erlösung der Juden herbeiführen sollte Sie verband sich mit Jesus von Nazareth, weshalb dessen Geburtsort im Einklang mit alttestamentlichen Prophezeiungen über die Herkunft des Messias in einigen späteren Quellen auch in Bethlehem lokalisiert wurde das öffentliche Wirken Jesu wird je nach Evangelium auf eineinhalb bis drei Jahre berechnet. Sein erstes öffentliches Auftreten ist für die Zeit um 2829 nach Christus belegt. Jesus gehörte zum Kreis Johannes des Täufers, von dem er sich taufen ließ und dessen Schüler er offenbar zunächst war. Der Nazarener rekrutierte seine ernsten Jünger aus diesem Kreis. Mit einer zunehmenden Zahl auserwählte Anhänger zog Jesus durch Palästina, um unter Anknüpfung an die apokalyptisch-messianische Heilserwartung seiner Zeit die nahe Ankunft des Reichsgottes zu verkünden. Der prophetische Prediger ging dabei über die bisherigen jüdischen Vorstellungen hinaus und proklamierte das Reich Gottes zu einem endzeitleiten Heilziel, das bereits begonnen habe und durch seine Person wirksam werde. Jesus erhielt dadurch eine in der Gegenwart verankerte Wirksamkeit und religiöse Führungskraft, die seine Anhänger und Gefolgschaft schon in ihrer gegenwärtigen Lebensführung auf die ethischen Prinzipien des künftigen Reich Gottes verpflichteten. Die Verkündigung Jesu gestaltete sich durch charakteristische Gleichnisse, die das Nahekommen von Gottes Reich anschaulich in Aussicht stellten. Durch eine Reihe von Wunderhandlungen unterstrich der Nazarener auf öffentlichkeitswirksame Weise die Authentizität seiner Person und Botschaft. Von historiker Seite werden die meisten Wunder allerdings der Ausschmückung und Fantasie nachkommender Quellenverfasser zugeschrieben. Als historisch gesichert gelten die Dämonenaustreibungen. Die Botschaft Jesu besaß nicht nur eine religiöse sondern auch eine soziale Sprengkraft. Der Religionsführer zeichnete sich durch einen offenen Umgang mit Angehörigen aller gesellschaftlichen Schichten aus. Er nahm sich öffentlich besonders Außenseitern und sozial Geächteten wie einer Ehebrecherin, Zöllnern und Sündern sowie den allgemein unterdrückten Frauen an, was eine deutliche Missachtung der religiösen und gesellschaftlichen Konventionen seiner Zeit bedeuten konnte. Gegen die alttestamentarisch-jüdische Gesetzesfrömmigkeit postulierte Jesus ein umfassendes Liebesgebot, das die Orientierung am Wohl des Menschen und des Nächsten zum höchsten ethischen Handlungsprinzip erhob In diesem Sinne ist vor allem die Botschaft der berühmten Bergpredigt zu verstehen Das Verdienst des Nazareners bestand demnach in einer Rückführung des religiösen Gesetzes auf den Menschen selbst Die Verkündigung Jesu barg jedoch insofern auch eine politische Sprengkraft, als sie als jüdische Reforminitiative Erneuerung und Aufbruch der jüdischen Gemeinschaft in Aussicht stellte. Der Messias geriet deshalb rasch ins Visier der römischen Statthalterregierung, die seine Ausstrahlung und Integrationskraft als Bedrohung ihres uneingeschränkten Herrschaftsanspruchs empfand. Im vor Pontius Pilatus abgehaltenen Prozess wurde Jesus vorgeworfen, er habe als König der Juden gelten wollen. Da ein solcher Herrschaftsanspruch die römische Hegemonie über Palästina infrage zu stellen drohte, bescherte ihm der Vorwurf das Todesurteil, das sicherlich auch im Hinblick auf eine abschreckende Wirkung für eventuell Nachahmer gefällt wurde. Die Hinrichtung Jesu, die nach den zeitgenössischen römischen Strafrechtsbestimmungen für Kriminellen nicht Römer durch Kreuzigung durchgeführt wurde, gilt als eines der wenigen historisch gesicherten Fakten im Leben des christlichen Messias. Sein Tod ist demnach auf die Zeit zwischen 29 bis 31 nach Christus zu datieren. Nach dem Tod Jesu verkündeten seine Anhänger die Botschaft weiter, indem sie rasch Gemeinden gründeten und mit der Missionsarbeit begannen. Hier entstanden die ersten schriftlich fixierten Quellen über das Leben und Wirken Jesu Die Erzählung über und der Glaube an die Auferstehung des Messias symbolisierte die fortgesetzte Wirksamkeit und Authentizität der christlichen Heilslehre über den Tod Jesu hinaus Als bedeutendste Überlieferung zur Person Jesu entstanden zwischen 65 bis 100 nach Christus die in griechischer Sprache verfassten Evangelien gute Botschaft, des Neuen Testaments Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schildern darin jedoch weniger die historische Figur Jesu als vielmehr Leben, Tod und Auferstehung des Christus als Religionsführer und Begründer Die historische Existenz Jesu ist indes durch römische Geschichtsschreiber wie Tacitus eindeutig nachgewiesen im Judentum wird Jesus heute als jüdischer Apokalyptiker und als Begründer einer jüdischen Sondergemeinschaft anerkannt, ohne dass jedoch seine Kennzeichnung als Messias und Sohn Gottes mitgetragen wird. Der Islam würdigt Jesus als den letzten Propheten, den Allah vor Abu Iqazim Mohammed auserwählt habe, wobei allerdings sein Kreuzestod in infrage gestellt und die Gottessohnschaft abgestritten wird. Im Hinduismus hat Jesus und andere durch Mahatma Gandhi große Anerkennung als Guru und spiritueller Lehrer erfahren. Die Buddhisten ehren Jesus als von selbstloser Nächstenliebe erfüllten Menschen, als Bodhisattva.